Die kann gucken. Gleichstellung ähm. ist ein wichtiges Thema. Dass es keine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts gibt. Gleichbehandlung ja. von Menschen. Äh, Gleichberechtigung ist für mich, äh, die Menschen gleich zu behandeln und keine Unterschiede zu sehen zwischen Frauen und Männern. Naja, der Mann geht für die Familie arbeiten und die Frau macht den Haushalt und kümmert sich um Kinder. Das gleiche Rechte für Männer und Frauen in allen Bereichen, ohne dass es diskutiert werden muss. Männer und Frauen gleichberechtigt werden. Und dass wir alle die, die gleichen Rechte haben. Also gleiches Geld für alle, gleiche Chancen für Berufe und Ausbildung. Meine Oma, die habe ich noch gar nicht zu sowas gefragt. Die hätte eine ganz andere Vorstellung gehabt. Die hat eine klare Rollenverteilung vor Augen. Oh! Die haben das hier noch nicht so kennengelernt, ja? Die sieht das alles noch ein bisschen skeptisch. Weil das Zeit noch so ist, dass die Frau was im Haushalt macht der man halt arbeiten geht. Früher war ja immer noch dieses Motto, dass Frauen halt sozusagen in die Küche gehören und dann die Männer alles andere zu tun haben. Ja, früher wurden Männer besser behandelt, mehr Geld und so. Aber bei uns ist das jetzt anders. Ja, es ist ziemlich alles gleich. Also ja. jeder macht alles. Na dann, danke schön. Ja, danke schön. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.